Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Wheel of Car Parts. Auch wenn man nicht davon ausgeht, Firol hat seine eigene Kita, die Firolino. Kommt mal mit. Hallo? Wo sind denn die alle? Glaube ich hör da was aus der Küche. Gehen wir mal hin. Da bin ich doch direkt ins Brötchenbacken geplatzt. Das passiert ja aber nicht jeden Tag. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich erstmal an diesen Trubel gewöhnen musste. Man sitzt ja nicht jeden Tag in der Krippe und dann direkt im Morgenkreis. Die Brötchen sind fertig. Endlich gibt es Frühstück. Jeden Freitag wird hier gebacken und normalerweise riecht es dann unten immer sehr lecker nach Brötchen und wir dürfen nie probieren. Heute habe ich Glück, heute bin ich dabei und ich darf sie endlich mal essen. Ja, der Umzug war äh, sehr aufregend für die Kinder. Also Wir haben es ja so gemacht, dass wir erstmal in den alten Räumlichkeiten uns getroffen haben. Jedes Kind durfte dann ihr Kissen von zu Hause dann auch mit unterm Arm klemmen und dann hier rüber laufen. Und das Erste, was die Kinder gemacht haben, ist halt wirklich die Augen aufzureißen und durch alle Räume zu laufen und sich alles anzuschauen. Und ähm, ja, es wurde laut gekreischt auf jeden Fall. Die Freude war groß. Was hat sich für euch durch den Anbau verändert und was ist leichter geworden? Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass wir ja größere Räumlichkeiten haben. Sprich, wir haben jetzt für jeden Bereich einen eigenen Raum, also eine eigene Küche, einen eigenen Turnraum, eine große Gruppe, die wir in viele verschiedene Ecken einrichten konnten, sprich Puppenecke, Bauecke, was zum Lesen haben wir hier auch neu. Und ja, das ist eigentlich das Größte, was sich verändert hat und natürlich auch der Platz. Also wir haben größere Räumlichkeiten, die Kinder haben einen tollen Flur zum Rennen, zum Entdecken und ja, das ist eigentlich so das, was sich am meisten verändert hat. Worin liegt der Vorteil einer betriebseigenen Kita? Also die Vorteile einer betrieblichen Kita ähm, sind auf jeden Fall, würde ich sagen, dass die Eltern in greifbarer Nähe sind. Wenn wir irgendwas haben, was wir ansprechen müssen, können wir einmal kurz oben anrufen und die kommen dann runter. Wo wir immer gut ansetzen können, sind eben, dass wir jeden Tag erfahren, wie sind die familiären Verhältnisse, sprich, wie hat das Kind geschlafen, was war gerade so los zu Hause, sodass wir jeden Tag auf die Kinder auch immer individuell eingehen können. Das finde ich sehr schön. Was ist die witzigste Geschichte, die du hier jemals erlebt hast? Eigentlich ist jeder Tag hier total bunt und äh, wenn die Kinder mit ihren verschiedenen Charakteren hier die Kita betreten, dann würde ich eigentlich sagen, dass hier am laufenden Band witzige Geschichten passieren. Und äh, ja, wir merken einfach, dass durch diese Vielfalt und die verschiedenen Altersgruppen eigentlich hier jeder Tag lustig und bunt ist. Mein Tag in unserer hauseigenen Kita, die Firolino, ist vorbei. Wir haben eine Menge Spaß gehabt und uns ordentlich ausgetobt. Wenn ihr den Tag auch mal erleben wollt, bewerbt euch hier gerne als Praktikant, die Adresse sollte eingeblendet sein. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram oder auf YouTube, aktiviert die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.